Unsere Frisuren werden in diesem Video nicht toll aussehen, aber ey egal, wir machen das alles für euch. <lacht> hey Leute, ich bin's der Jan oder dem Kobi, wie ihr mich wahrscheinlich erkennt. Und ich sitze hier mit dem Sinn. Wir sind gerade auf Malta und ich habe den Sin mal gestartet, weil du jetzt das erste Mal ähm, für uns im Main Team spielen wirst. Erstmal stell dich doch erstmal vor. Wie war denn sah dein Weg zu Big aus? Wo kommst du überhaupt her? Wer bist du? Ja, also ich bin Elias Nias Sin Stein. Und ich bin seit Anfang dieses Jahres bei Big. Davor habe ich schon Part-Time-Teams, viel counter natürlich gespielt, viel Teamerfahrung gesammelt. Aber jetzt, wirklich seit diesem Jahr, habe ich meine Schule fertig gemacht und dann eben seit Januar bei Big ähm, ins Academy-Team bekommen. Zurück mit Karim zusammen und, ja. Du spielst jetzt das erste Mal für uns im Main-Team. Bist du da aufgeregt? Ich bin, ich würde nicht sagen, aufgeregt. Ich, ich freue mich auf jeden Fall auf die Experience. Ähm, ich spiele jetzt seit, auch seit einer Woche, trainieren wir natürlich zusammen, ähm, ungefähr eine Woche. Und es ist einfach sehr, also ich enjoy auf jeden Fall die Zeit aktuell. Jetzt natürlich hier in Malta, ähm, aber auch die, die Woche in Berlin im Bootcamp. So, man lernt sehr viel, man lernt natürlich auch von Fatih, von Jarosch von jedem wirklich sehr viel. Und einfach das äh, Niveau, auf dem gearbeitet wird, ist sehr, sehr enjoyable. Und es macht dieses, die ganze Experience auf jeden Fall nochmal deutlich angenehmer. Und was würdest du jetzt sagen, du hast jetzt in, spielst jetzt quasi gerade in beiden Teams, äh, wie groß ist so der Unterschied zwischen Big Academy und, und Big Main? Ja, ich würde sagen, Big Main ist auf jeden Fall natürlich deutlich besser. Sie sind natürlich auf Tier 1 Niveau der Welt. Das heißt, spielen deutlich länger und deutlich, also man merkt auf jeden Fall die Erfahrung, die sie einfach haben. Ähm, ich würde sagen, mit unserem Academy Team, wir sind, also wir haben ja auch schon natürlich viel auch, ich sag mal, viel, wir sind viel im Austausch mit dem Main-Team, das heißt äh, wir sind quasi, also dadurch, dass wir ständig im Austausch sind, so bekommen wir halt mit, wie beim Main-Team gearbeitet wird mhm. und jetzt auch zuletzt, weil ich, ich bin ja der Caller beim Academy-Team, habe ich natürlich auch probiert, so eine ähnliche Struktur anzunehmen. Und, aber wir geben natürlich unser Bestes und ich würde sagen, wir sind jetzt auch Top 50 der Welt, das heißt, wir sind eigentlich schon auf einem guten Niveau. Aber dennoch, der Step ist auf jeden Fall nochmal auf jeden Fall nicht so klein, würde ich sagen, weil ich würde sagen, der Experience-Faktor ist auf jeden Fall sehr groß und der individuelle Skill jetzt nicht unbedingt vom Hitten, sondern eher so vom Verständnis des Spiels und mhm. einfach in diesen X-on-X-Situationen ist deutlich höher und auf jeden Fall, das macht so den Unterschied, denke ich. Mhm, ja. Die Schedule äh, von den Spielen steht jetzt noch nicht fest, aber hast du irgendein Team, gegen das du am liebsten aus der Gruppe spielen würdest? Ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich auf Laden gegen solche gute Teams spiele, gegen die Top-Teams der Welt. Ich freue mich natürlich auf unser erstes Spiel gegen Sanger, weil ich da gegen qb spiele. Ich, meine, ich habe mit dem letztes Jahr zusammen, sage ich, zum Beispiel noch zusammengespielt, aber natürlich ich würde auf jeden Fall gegen das beste Team der Welt spielen. Das wäre natürlich cool, auch so Teams wie Navi gegen Simple mal im Nazi zu spielen. Das ist da, also da freue ich mich auf jeden Fall darauf, falls es zustande kommen sollte. Aber auch zum Beispiel Teams wie Vitality, die haben gerade die Pro League gewonnen und haben natürlich mit zum Beispiel Majest und Dupri solche legendäre Spieler und einfach, das noch, also man hat bestimmt schon mal gegen sie gespielt, jetzt vielleicht sogar mal online, Officials, aber auch äh, so Face It. Ähm, aber wenn man wirklich in einem Studio-Environment so auf LAN gegen sie spielt, das ist nochmal was anderes. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall richtig. Das glaube ich. Äh, hast du noch irgendwas, was du den Big Supporterinnen jetzt auf den Weg mitgeben möchtest, von dir aus? Ja, ich würde sagen, es kam auf jeden Fall spontan, jetzt auch für mich natürlich. Ich ähm, bin jetzt seit einer Woche mit den Jungs zusammen ungefähr. Aber dennoch supportet die Leute. Ich bin auf jeden Fall confident, dass wir uns qualifizieren werden. Ähm, wirklich, euer, euren Support weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Ähm, das hilft mir und auch den Jungs natürlich sehr, ähm, sehr. Und ja, danke für den Support und wir qualifizieren uns. Das war ein sehr schöne Abschlussworte. Ich bedanke mich für dieses Interview und Leute, falls ihr nichts verpassen wollt, denkt dran, abonnieren, äh, liken und die Glocke drücken. Und wir sehen uns im nächsten Video. Go big, Leute. Go big, man.